Bei der nächsten Übung geht es darum, mit kleinen Kindern links-rechts, vorne-hinten, oben und unten zu üben. Und dadurch, dass die Bewegung immer über die Mittellinie geht, regt sie an, beide Gehirnhälften miteinander gut zu verbinden. Cool. Kugel, Kugel, du darfst wandern, von der einen Hand zu der anderen. Oh, wie schön, oh, wie schön, Kugel, lass dich nur nicht sehen. Gut, jetzt um den Bauch rum. Kugel, Kugel, du darfst wandern.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 von der einen Hand zu der hand Oh, wie schön, oh, wie schön, Kugel, lass dich nur nicht sehen. Kugel, Kugel, du darfst wandern. Von Oh, wie schön, oh, wie schön, Kugel, lass dich nur nicht sehen. Sehr gut, ganz prima habt ihr es gemacht.